Jedes Jahr ehrt der Deutsche Hochschulverband Forschende und Studierende. Und die Auszeichnung der Hochschullehrerin des Jahres geht diesmal an Professorin Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Boetius, ich grüße Sie, hallo. Hallo, Frau Martini. Frau Boetius, es heißt da Anwältin der Meere und herausragende Wissenschaftskommunikatoren. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Das ist eine Riesenehre, vor allen Dingen, weil es ja eben um Forschung und Lehre zusammengeht. Und äh, eine Stimme für die Meere, für die Erde, für uns alle zu haben in Bezug auf Natur, ihre Erhaltung, ihre Pflege, ist so wichtig in diesen Zeiten. Und ich freue mich sehr, dass es eben genau das ist, eine Auszeichnung für das Gesamtpaket Forschung, Lehre und Transfer. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, eine Stimme zu haben für die Tiefsee, für unsere Erde. Wie wichtig ist das für Wissenschaftlerinnen, für Wissenschaftler heute, wirklich Stimme zu sein? Angesichts der globalen Veränderung ist es ja eben so, dass das Bewusstsein dafür, dass wir in ein neues Zeitalter, das Anthropozän, eingetreten sind, wo der Mensch die stärkste geologische Kraft ist, das betrifft alle Felder. Die Studierenden fragen sich zu Recht, Wozu ist mein Studium? Welche Berufe kann ich damit ergreifen? Was muss ich heute wissen für die Zukunft, um selber auch eine aktive Rolle darin zu unternehmen? Und auch, um etwas zu wissen, etwas zusammenzufügen, was auseinandergefallen zu sein scheint. Und genau da ist eben Lehre, Forschung und auch das Ozeanische an den Universitäten stattfinden lassen eine ganz wichtige Sache. Sie haben gesagt, es ist etwas scheinbar auseinandergefallen. Was meinen Sie, ist die Gesellschaft und die Forschenden, sind die auseinandergefallen? Ist die Kommunikation nicht mehr so richtig vorhanden oder was ist auseinandergefallen? Ich glaube, Gesellschaft und Wissenschaft sind enger verwoben denn je. Aber auseinandergefallen ist in vielen Teilen eben unser Wissen, unser Expertentum. Wenn es um die großen Fragen der Zukunft geht, dann ist klar, dass Mensch, das ökonomische, das ökologische zusammengehören. Und wir haben wirklich Mühe, nach vielen Jahrzehnten von Spezialwissen, was wir auch brauchen, aber dann auch große Fragen gemeinsam zu beantworten. Und äh, dafür ist Forschung wie Lehre gefordert. Dafür ist auch der Wissenstransfer gefordert. Dafür sind Universitäten als Räume des gemeinsamen Wissenerwerbs gefordert. Wenn man in die Geschichte des Wissens schaut, kommt ja immer wieder heraus, da spielen eben die Hochschulen eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir es nur besser schaffen würden, die Ausbildung zu all dem, was die Zukunft uns abfordert, einfach noch besser hinzukriegen. Dazu gehört natürlich auch, dafür gefördert zu werden. Und wie kann das gelingen, diese bessere Ausbildung? Es gibt schon bei ganz vielen Hochschulen den Prozess der Überarbeitung von Curricula, von Plätzen auch wieder, wo das Wissen, das Wissen zusammen ähm, Gefügt wird, sei es, dass es Studium Generale gibt, sei es, dass es Angebote gibt, nicht nur für die Studierten, sondern auch für die Wissenschaftler von Nachbardisziplinen oder auch für die Bürgerinnen und Bürger zur Universität, zu den Hochschulen zu kommen und einen Platz einzunehmen und Fragen zu stellen. Diese Aufgaben sind nicht nur seit den letzten Krisen so wichtig geworden, sie sind eine fundamentale Aufgabe von Hochschulen, vom gemeinsamen Lernen weltweit. Und auch diese internationale Vernetzung fordert uns mehr denn je. Deswegen freue ich mich eben, dass ein so globales Thema wie die Ozeane zusammen mit mir ausgezeichnet worden ist. Die Ozeane haben gerade einen ganz großen Erfolg errungen, nämlich in New York. Da hat es eine UN-Konferenz gegeben zur Hochsee und es ging wirklich darum, Schutz zu erzielen für die Hochsee. Und das ist im Ansatz erst einmal oder in der ersten, im ersten Schritt ist es jetzt gelungen. 15 Jahre haben die Verhandlungen fast gedauert. Was, warum ist es so wichtig aus Ihrer Sicht? Diese Frage, können wir Menschen gemeinsam als eine Menschheit im Gefüge der Staaten etwas Richtiges für unsere Zukunft tun, für die Generationen, die heute noch gar nicht geboren sind. Und auch für das nichtmenschliche Leben. Das zeigt, was für Ansprüche an Wissen, an Einigung, an Zusammenarbeit heute eben walten. Und das ist uns aber doch auch gelingt, Schritt für Schritt voranzukommen. Wir haben solche globalen Rahmen für unser Handeln, für das Klima, mit dem Weltklimarat, für die Biodiversität, mit dem Weltbiodiversitätsrat. Aber dennoch haben wir einen Platz gehabt. Und zwar ist das der größte Teil des belebten Raums der Erde, der bisher eben kein, keine Einigung der Staatengemeinschaft hatte, wie ein fairer Zugang und das Wissen der Zukunft eben geregelt sein können. Und das ist mit diesem Hochseeabkommen für das teils noch unbekannte Leben im Ozean und in der Tiefsee nun endlich gelungen. Es muss natürlich ausgefüllt werden mit Umsetzung, mit Institutionen, mit Regeln, wie gesagt. Aber es ist ein erster Schritt. Die Staatengemeinschaft hat zusammengesagt, es geht darum, das Leben, auch das, was wir noch nicht kennen, für die Zukunft zu schützen. Fast 15 Jahre hat es gedauert, bis es jetzt zu dieser Einigung gekommen ist. Warum dauert das so lange, bis man eine Einigung für eine doch eigentlich wichtige Sache schaffen kann? Wenn man bedenkt, was dahinter steckt, also einen Raum, zu dem kaum jemand Zugang hat, mit einer Lebensvielfalt, von der wir nur ganz wenig kennen, den aufzuteilen, also zu beschreiben, um welche Zukunftswerte geht es eigentlich hier? Und wie kann ein solches Wissen um mögliche zukünftige Werte heute schon so organisiert werden, dass künftige Generationen Gesamtteilhaber sind? Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Das ist ja genau das Problem, in dem wir feststecken, für die globalen Gemeingüter, zu denen auch die Lebensvielfalt des Planeten gehört, haben wir ja eben kein Konzept des fairen Teilens. Wir lernen mühsam, wie von der kleinen Skala der Almende wir künftig mal auf die gesamte Erde skalieren können, um einfach das Nutzen von Ressourcen fair zu machen. Und nicht nur für unsere Gegenwart, sondern auch für die ganze Zukunft. Das ist unglaublich schwer, da ist 15 Jahre fast eine kurze Zeit, um das zu schaffen. Sind Sie manchmal als Wissenschaftlerin dann ungeduldig und sagen, oh, könnte das jetzt bitte etwas schneller gehen? Das ist doch so offensichtlich. Ungeduldig werde ich dann, wenn es um unsere eigenen nationalen Beiträge zur Zukunft des ganzen, der ganzen Menschheit und der Natur geht. Denn innerhalb staatlicher Grenzen, mit all dem, was wir wollen, den Zielen, die wir abgesteckt haben, könnten wir auch gerade in Deutschland zusammen mit Europa schon viel weiter sein. Wir könnten ehrgeiziger sein, schneller sein. Es ist so klar, wie alle zusammenarbeiten müssen, damit wir für unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft organisiert bekommen. Und das ist das, was mich dann manchmal frustriert oder ärgert, dass alles so klar beraten auf dem Tisch liegt und es trotzdem so lange dauert, bis wir den Ruck getan haben, der uns guttun wird. Dass das im globalen sehr schwierig ist, finde ich nicht verwunderlich angesichts des Nachhinkens von jahrhundertelanger Ungerechtigkeit. Bis heute ist die Frage der Natur und der Bewahrung immer auch noch verknüpft mit Frage von Kolonialismus. Und da sind wir lange noch nicht drüber weg, damit unsere Geschichte aufzuräumen. Nun sind diese Erkenntnisse also auf den Konferenzen vorhanden und auch in den Universitäten und Hochschulen vorhanden und bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber wie kommen jetzt diese Erkenntnisse zu den Menschen, also in die Gesellschaft, denken wir an den sechsten Sachstandsbericht des IPCC. Eigentlich steht da immer wieder drin, es wird eng und ja, wir müssen was tun, aber irgendwie so ganz wirklich passiert da noch nichts. Also wie kommen die Erkenntnisse in die Welt? Es passiert eigentlich unglaublich viel, aber es ist ja eine Umorganisation dessen, wie wir heute handeln und agieren. Wir Menschen wissen ja nur zu gut, wie wir funktionieren können als Gemeinschaft. Man nehme nur mal das Beispiel Müllabfuhr. In Deutschland zum Beispiel ist es völlig normal, dass man sich um Müll und Müllabfuhr nicht weiter kümmert. Man bezahlt eine Steuer dafür, einen Beitrag und dann wird der Müll abgeholt und er stapelt sich nicht auf der Straße. In anderen Ländern ist das nicht selbstverständlich und es ist eben eine Frage der Organisation, der Regeln, des Beitrags. Wenn wir jetzt an die globalen Gemeingüter denken, wie unsere Atmosphäre, haben wir das auch nicht organisiert. Bis heute benutzen wir die Atmosphäre als kostenfreie Müllhalde und quälen uns langsam in den Prozess zum Beispiel einer CO2-Steuer, damit es möglich sein wird, die eingenommenen Mittel dann zum Schutz der Atmosphäre, zum Wiederaufräumen, zum Entzug von CO2 zuzuführen und dabei auch Gerechtigkeit walten zu lassen für die, die gar nicht so viel Mittel haben, gar nicht so viel CO2 emittieren, sei es bei uns oder auf der ganzen Welt. Dieses Prinzip des gemeinsamen Schützens des Gemeingutes ist uralt, aber es wurde noch nie auf die Skala aller Gemeinschaften und des ganzen Planeten übertragen. Und damit kämpfen wir uns ordentlich ab. Grundsätzlich haben wir es aber verstanden. Es muss einfach und günstig sein und richtig sein, was wir zahlen, was wir an Steuern zahlen, um die Natur, um die Atmosphäre zu schützen. Und es muss unbequem sein, die globalen Gemeingüter zu übernutzen und zu zerstören. Und darum geht es. Das muss genau geschafft werden von jedem einzelnen Staat. Und auch für die Bereiche der Erde, die allen Staaten gemeinsam, allen Menschen gemeinsam gehören. Könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da mehr tun, mehr kommunizieren? Einfacher kommunizieren? Beim Kommunizieren der Wissenschaft braucht es die gesamte Skala. Natürlich müssen wir unser Expertenwissen zueinander sprechen lassen können. Es ist schon unfassbar schwierig, über die Diszipline hinweg zu Einigungen, zu Vorschlägen, zu Forschung zu kommen. Und dann wollen natürlich viele Menschen teilhaben an dem, was gerade an frischem Wissen entsteht. Und dazu muss man auch verschiedene Formen von Sprache, von Kommunikationsmitteln, von Medien, von Plattformen einnehmen. Und das kommt alles obendrauf. Dafür ist ja heute die Wissenschaft nicht unbedingt organisiert, dass sie es auch noch schafft, ihr errungenes Wissen zum Beispiel in künstlerische, fiktive Formate oder in Bürgerwissenschaften zu übertragen. Wir könnten also hier wirklich besser unterstützt werden, gefördert werden, damit wir diesen wichtigen Anteil übernehmen können. Denn in den Krisen, in denen wir stecken, von denen einen nach der anderen kommt, geht es ganz oft auch um Geschwindigkeit. Es soll schnell gehen, sofort gehen, es soll trotzdem verlässlich sein. Und das bedeutet eine, einen Bedarf an struktureller Unterstützung. Und ändert sich damit ein bisschen der Beruf der Wissenschaftlerin, des Wissenschaftlers, dass wirklich die Kommunikation eine größere Rolle spielen wird in Zukunft? Ich würde sagen, es ergänzen sich die Vielfalt der Berufsformate an Hochschulen oder in der Wissenschaft. Das eine ist ja schon immer da. WissenschaftlerInnen der gesamten Zeit des Wissens in allen Kulturen waren auch schon immer dazu da, mit dem Volk zu reden und zu verhandeln. Da kann man ganz zu den alten Griechen zurück. Da kann man auch in Kulturen reinschauen, in denen ein Beruf, ein struktureller Beruf Wissenschaft so nicht existierte, wohl aber Menschen, die Wissen organisiert und weitergegeben haben. Heute ist es so, dass in der Wissenschaft sehr viel erwartet wird. Nicht zuletzt geht es ja auch um Zukunftstechnologien, um Arbeitsplätze und all das. Aber dabei steigt die Anfrage nach dem Wissen, was schnell und breit geteilt werden soll. Und es gibt eine solche Vielfalt an Bewegung in der Gesellschaft. Und für alle muss eine Sprache, ein Angebot geschaffen werden. Das bedeutet, es braucht Berufe von Unterstützerinnen und Unterstützern, die genau das leisten. Angebote schaffen, Räume schaffen, übersetzen, Fragen abholen und bündeln. Und ja, dazu für diese neuen Berufe des Wissenschaftskommunikator, der Kommunikatorin, da fehlt es. Da lernen wir, es gibt viele Menschen, die das herausragen können, aber wir könnten viel besser zusammenarbeiten und viel besser gegenseitig unterstützen, wenn es dafür mehr Jobs gäbe. Antiboetius, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne.